Herzlich Willkommen zu meinem Test. Geht mal wieder ewig Test Test Jetzt. Herzlich Willkommen! Hört ihr mich so? Ich hoffe ja äh, Wie ihr seht Destiny die 2 ist wie immer bombig darin stundenlange Ladezeiten zu machen Ich, aber man gewöhnt. und lade in den Ladescreen zum Aktauswahl zum Ladescreen und in den Bausam, aber dafür, wenn man mal drin ist. Ich hab mir jetzt ein neues Mikrofon ...geworden. Da hatte ich, ...hatte ich eigentlich... ...Headset. Habe ich... ...noch als Kopfhörer, aber... ...hören und So ein Meteor Mike. Schön mit Popfilter, damit ich euch. Arm. Platziert habt das Mino Hört mal mich an. Ich gerade. So, jetzt soll es hoffentlich besser sein, man hört mich jetzt wahrscheinlich besser, gehe ich stark von aus. Hier gibt es was zu tun. Nebenbei hört ihr auch noch ein paar Schmatzgeräusche von mir, liegt einfach daran, dass ich am Futtern bin. Unsere Mission ist derzeit ungebrochen, versunkene Inseln, europäische Todeszone. Das ist äh, der Ort, wo das stattfindet. Finde Tumors, den ungebrochenen, hol dir den Schlüsselcode, was auch immer dafür nötig ist. Um das äh, recht einfach zu sagen, wir müssen hier umbringen. Weil wer rückt schon freiwillig seinen Schlüssel kurz raus? Fliegen wir jetzt also erstmal zur Erde, wählen, So den versunkenen Inseln starten. Und wir werden wieder begrüßt von Ladezeiten. aber wir fliegen schön in meinem schnuckeligen Raumschiff wovon ich auch ein eigenes habe, weil ich bin ja ein super toller Hüter über die Erde und jetzt auch nach unten Nicht wundern, dass ich mich manchmal ein bisschen komisch anhöre, ich habe noch was zu essen hier so hier meine wunderschöne Gatling Gun Wir schnappen uns unser neues rotes Fahrzeug, das auch diesmal einen Boost hat. Und ignorieren die Gegner unterwegs. Die zum Beispiel schon hier werden. Aber wenn man hier einfach Gas gibt und durchheizt, kann man die recht gut ignorieren. Manchmal einfach so ein bisschen die Richtung wechseln. Oh, uh, da trifft er mich. Aber sonderlich gut sind die Gegner nicht. So, zack. Hier ist auch schon der Startpunkt. Die Gegner verfolgen mich ja auch nicht. Und wir starten die Mission. Die FPS, die ich im Spiel habe, ist im Moment ganz angenehm. Einstellungen sind halbwegs in Ordnung. Sieht alles auch ganz gut aus. Ich würde euch gerne noch mehr zur Verfügung stellen, das Problem ist aber schlicht und ergreifend, dass ich... Ähm... Alles klar, wir sind im Träger. Gut, euer Ziel ist Tumus, der Ungebrochene. Er ist einer von Goals Auserwählten. Die Codes für sein Schiff sind das Ticket zur Allmacht. Hawthorne hat eine unschöne Begegnung mit ihm, als wir unterwegs waren. Sie werden nicht umsonst die Blutwache genannt. Ich würde dir erraten vorsichtig zu sein, aber das hat meinem letzten Team auch nicht geholfen. Finde das Kommandodeck, dann findest du auch Tumos, den Ungebrochenen. Du wirst ihn zum Gebrochenen machen. So. Also wir müssen jetzt Tumos finden und ihn platt machen. Das wird nicht so schwer sein. Wie immer ähm, war es hier ungebrochen, die Mission findet Thomas den ungebrochenen, gern an Bord des Rotlegion Trägers, sind wir ja schon. schon. immer ein bisschen hier lang. Warten wir auf die ersten Gegner, die sicher ja nicht lange auf sich warten lassen, wie ich sie kennt. Träger Weg ist überall Panzer, die ich nicht benutzen kann, weil sie an der Decke hängen helfen sie mir nichts lang und das sind schon die ersten gegner Bam. Weg. Ja. weg weg jetzt noch mal schild zerlegen Bam. nicht so die schweren Gegner, wie ich gerade sehe. Also nicht so die intelligenten. Danach, oh, oh, oh, ein Scharfschütze. Der noch schlechter ist als ich im Zielen. Da oben mehr rumrennt als zielt. Komm raus. Man kann in dem Spiel natürlich auch viel mehr rushen. Ich äh, lasse es beim taktischen Vorgehen, einfach weil ich uns viel zu oft sterbe. Natürlich oh. kann man auch einfach den Gegner übersehen. Diese netten Kunde. ich auch gar nicht angreifen was sehr interessant ist ach da kommen sie der nächste da sind ganz viele um. so, die hunde sollten jetzt alle erledigt sein sammle wir Munition ein lade nach weil die kollegen da oben ein Interesse haben zu mir zu rushen weiß also ich schäme mich jetzt hier einfach mal hin und schieße wie ein Beklopter. Pilzer zerlegen. Zack. Guck uh, mal, noch Scharfschützen. Da ganz viele. Oh. Sag, Falsche Taste, falsche Taste, A. Ah. Relativ viele Gegner. Außer also diese Hunde. Sind wir einfach viel zu schnell und wir gehen jetzt einfach mal hin mit der Minigun, die jetzt leider leer ist. Der legen Centurio. Da war doch noch einer. bin ich hier einfach mal im Nahkampf erlegen werde. So, Brücke sollte über uns sein. Finden wir eine Konsole und holen uns die Baupläne. Im Grund flackere ich so. So, da ist eine Konsole. Dann holen wir uns mal die Baupläne. Uns Neues Ziel, stürme das Kommandodeck. Dann machen wir das doch einfach mal. Nehmen wir an, ich, meine, ich hier rein. Hier hoch. Ah. Vorsichtig da draußen. Das Team, das ich an Tumos verloren habe, war gut. Einige meiner besten Leute. Unser Hüter kriegt das hin, Hawthorne. Das ist unser Job. Das war euer Job. Soweit ich weiß, ist euer Licht aus. Jetzt sind wir gar nicht mehr so verschieden. Ich hab noch ein Licht. Ich hab noch ein Licht. So, dünne Gänge. Da ist natürlich so ein bisschen Schatten und man sieht direkt Gegner. Da helfen nur Granaten. Und wer überlebt? Der Scheißhund überlebt. Die Tür ist verriegelt. Schau dich um. Es gibt immer einen anderen Eingang. Ja, hier. Ich wünschte, ich könnte auch da draußen sein und ein paar Kugeln abfeuern. Für mein Team. Deine Zeit wird kommen, Hawthorne. Das will ich doch schwer hoffen. Das macht hier komische Geräusche. Aber ich habe eine Abkürzung gefunden mit noch mehr Gegner als ein Gladiator! Noch einer! Und wahrscheinlich auch gleich auf mich zugerannt. Scharfschützen. Ein Legionär, aber hier unten war da noch irgendwo ein Scharfschütze. der hin verschwunden. Ja. Erledigt. Da sind noch mehr. Da hinten ist ein großer Post. Balance erledigt. Was habe ich denn für eine super. Fahren oh. wir erstmal nach. Gegner mehr, nirgends mehr Gegner. Mission für meine Superwaffe. Vielleicht soll ich nicht gerade mit der Minigun in den Fernkampf gehen. So erhöhte Positionen sind nie schlecht, zack. Noch mehr Scharfschützen. Der hier kann mich nicht mal richtig anvisieren, die arme Sau. So. Der Zenturion ist gar nicht so stark, wie man denkt. Wir gehen aber einfach mal ein bisschen im Man-Mode. kriege richtig Schaden rein. Bei der Man-Mode ist Sensorion. Und da ist er down. Ah, da war noch der letzte Scharfschütze, den ich vergessen habe. Munition einsammeln, nachladen. Und ich musste auch, da dachte ich mir schon. Wir bleiben Wir erstmal sicherlich dass ihr ihm auf den fersen seid ihr könnt euch auf ein empfangskomitee freuen holiday kannst du unterstützung leisten ich komme mal wieder zurück ich muss hier erst ein paar rote und tiere abschütteln und einen gramm gekriegt so irgendwann kommt auch meine eiche und soll mir helfen bis dahin Halte ich hier wie ein Verrückter Hier ein Scharfschützen weniger Da hinten waren glaube ich Gegner Stark von aus Granadenwerfer macht gar nicht so viel Schaden Wie ich gehofft hatte Das ist das erste Mal da Granaten leer. Nicht echt mies im Zielen. Aber man kann seine Granaten noch einfach wasten, indem man so dem Gegner nicht mitten in die Fresse schießt. Gut. Habe ich hab hier noch ein paar Granaten. Was habe ich hier? Angertür öffnen, dazu werde ich wohl erstmal alle anderen Gegner beseitigen. So. Haben wir hier noch irgendwas an Loot? Ja. Yep. Granatenmunition. Das war's dann auch schon Ein Gegnern hier unten. Ah nein, da ist noch ein Scharfschütze. Wenn so. wir noch einfach mal die Hand bei der Tür gucken, wo es weitergeht. Ein Riesentor. Ich habe irgendwie keine Lust genau. Wohl doch. Stil echt. stellen wir uns hier hin. Da werde ich massiv unterstützt von Harzor wegen äh, Holiday. Die Tür abschließen, wenn ihr keinen Besuch von mir wollt. Aber wirklich viel bringen tut die Dame leider nicht. Vielleicht auch, weil sie schon wieder weg ist, die blöde Kuh. Fühlt, oh. Hat sie bis jetzt noch nichts getötet, die Dame? Wenn ich sie kurz mal zusammenfassen darf, was ich von Holiday halte, dann ist das kurz gesagt einfach useless. Uh, der hat es gerade gemacht. Da ist wieder ein dicker Gegner Warte Erledigt Was mir so ein bisschen fehlt ist Munition für meine dicke Knarre Da weiß ich noch nicht so ganz genau wie ich mich um Tumors kümmern soll Wenn ich gar keine Munition habe zum Nachladen Aber herzlich willkommen Zuschauer hier im Destiny 2 Stream von Exceleron. Jetzt wollen wir uns den Thomas. Oh. Gehen wir ein bisschen mehr in Man Mode. Bam Und Bam. So, geht doch. Wen haben wir denn hier als Zuschauer? Und wieder weg. So, ja. Wir krachen weiter durch dieses dunkle Labyrinth und gehen im Man-Mode. Gegner jagen. Warum im Man-Mode? Ich brauche Munition, die ich nicht verbrauche. Oh, dumme Idee. Kann ich nicht einfach so. Ja. Aber. Man kann ihn ja einfach locken und wieder zurückgehen. Funktioniert tatsächlich auch. Man Mode. für Munition sparen. Weil ich tatsächlich nur noch. Oh. Auch ein bisschen mehr Munition habe. So, das ist jetzt die Brücke. Wenn ich jetzt hier hinlaufe, kommt hier eine Zwischensequenz oder ein Haufen Gegner. Ein Haufen Gegner. So, Thomas muss sterben. Da gehe ich jetzt mal wieder ein bisschen in Deckung. Wichtig ist immer auch ein bisschen Bewegung bleiben, wenn um man jetzt nicht gerade so eine Knarre hat wie ich. So, das war's an Munition. Da, so, da bin ich leider gestorben. Jammer, schade. Und ich muss vom letzten Checkpoint starten. Ihr seht was mein Problem ist, ich habe einfach nicht genug Munition. Warte ich halte hier rein. Keine Granaten. So, wir machen jetzt einfach jump and run style oder hit and run da ich festgestellt habe dass die gegner einfach zu doof sind und benutze erstmal meine super um hier möglichst viel damage an dem anzurichten solange ich es habe weil die mission dann beendet ist wenn der stirbt wieder zurück Und ich versuche jetzt einfach lang genug zu äh den schnell genug Platz zu machen, bis hier, dass die anderen Gegner verschwinden. So, und jetzt seht ihr, verschwinden die Gegner. Wir haben die Codes und Tumos ist erledigt. Abgehakt und abgehakt. Exzellente Arbeit. Jetzt auf zur Basis. Finde sein Schiff und begib dich zur Allmacht. Wir zählen oh. auf dich. Das war saubere Arbeit, Hüter. Ich werde die gute Neuigkeit verbreiten. Tumos ist endgültig erledigt. War jetzt nicht so schwierig. Gut, ich bin einmal zwischendurch gestorben.